Hallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem neuen Ausrüstungsvideo hier bei Individuell unterwegs. Ich bin der Chris und ich habe euch heute mal wieder was mitgebracht und zwar das hier, die Stan, Stanley Sti, ähm, Cleanable Steel Canteen aus der Adventure Serie. Hat ein Liter Fassungsvermögen, ist aus Edelstahl, rostfrei und die möchte ich euch heute ein wenig näher vorstellen. Ähm, Hintergrund, warum ich mir die Flasche überhaupt gekauft habe, ist generell mal äh, Material Edelstahl, was bei diesen Feldflaschen gar nicht so leicht ist, das zu bekommen, weil die meisten entweder aus Kunststoff oder aus Aluminium sind und beides will ich eigentlich nicht. Ich wollte tatsächlich was aus Edelstahl, ähm, aus Titan habe ich überhaupt keine gesehen eigentlich. Ähm, aber ich denke, die von äh, Stanley, die ist, ähm, die ist nicht ganz die billigste, muss man auch dazu sagen. Ähm, kostet so, je nachdem wo man sie kauft, um die 30 Euro aktuell. Ähm, ist also, geht sicherlich günst, kostengünstiger, keine Frage, aber sie ist von der verarbeitungsqualität her auf den ersten Eindruck wirklich sehr gut. Sie hat einen sehr interessanten Verschluss, den ich euch gleich mal am Anfang zeigen möchte. Und zwar ist der... Ähm, zweistufig. Man hat hier einmal den oberen Verschluss mit der Trinköffnung, wo man also wirklich sehr schön dann ähm, komfortabel daraus trinken kann und dann im zweiten Schuss die große Öffnung zum Befüllen der Flasche bzw. auch zum Reinigen. Ähm, eine Sache, die bei der Flasche auch ganz Schön ist, ist, dass der Rand hier oben an, an der Flasche nach außen umgeschlagen ist. Das heißt, es ist innen glatt, das heißt, es kann da nichts hängen bleiben. Das ist zum Reinigen sehr gut. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Versuche das mal. Also hier ist dieser, dieser Falz eben nach außen hin umgeschlagen. Und nach innen hin ist ähm, der Rand also glatt. Man kann also hier wirklich sehr schön hinein. Jetzt ist es auch relativ eine große Öffnung und ähm, die ganze Feldflasche, was ähm, ein bisschen ungewöhnlich ist eigentlich für eine Feldflasche, ist, ähm, sie kommt jetzt nicht in einer Tasche, sondern mit so einem Schulterriemen. Ich mache das da jetzt einfach mal auf. Nehm das Gummiband mal runter. Ihr also, das ist hier wirklich ein relativ langer äh, Schulterriemen, ein Trageriemen dabei, ähm, was ich von der Idee her prinzipiell ganz pfiffig und gut finde, weil man die Flasche dann tatsächlich auch mal so mitnehmen kann. Was mir allerdings nicht weniger gefällt, was mir schon aufgefallen ist, ähm, ist, dass dieses Gurtband hier direkt vernäht ist über die Laschen drüber. Das heißt, ich kann jetzt das eigentlich nicht einfach runternehmen. Auch auf der anderen Seite ist hier hinten das Ganze vernäht und ich kann also diesen Riemen von der Flasche eigentlich ähm, nicht abnehmen, ohne dass ich den Riemen eigentlich aufschneiden muss. Ich werde das dann später noch machen. Ich werde sicherlich den Riemen, also die Naht hier aufmachen, den Riemen rausnehmen und äh, mir dann noch so eine zweite... Ähm, so einen zweiten Dreisteg über das Gurtband auf der anderen Seite drüber tun, so dass ich dann ähm, den Schutterriemen verwenden kann, wenn ich das möchte, den Schutterriemen aber auch abnehmen kann. Ich habe mir nämlich auch noch eine, eine Tasche dazu bestellt, die dann auf den Rucksack kommt. Und da soll die Flasche dann eigentlich rein und da stört mich der Riemen. Ja, also da brauche ich den nicht, im Gegenteil, der ist mir da eigentlich im Weg. Ähm, ich möchte die Flasche jetzt aber mal so vorstellen, wie sie ist. Ich werde jetzt nichts daran modifizieren vorerst. Die Flasche ist aktuell noch leer. Ich habe aber Wasser mit. Einen guten Liter, also etwas mehr, als was da reingeht. Ich werde das dann noch umfüllen, später noch. Ich gehe aber jetzt erstmal ein Stück mit der Flasche leer. Ich werde den Rucksack auch nehmen, der was da neben mir noch steht. Und... Ähm, werden wir schauen, wie sich die, die Flasche generell tragen lässt und ja, wie sich die auch im leeren Zustand trägt, ob die herumschleppert, herumklappert und so weiter. Ja, ich würde sagen, ich schnall mir jetzt mal den Rucksack um und dann gehen wir mal ein Stück. da bin ich wieder habe jetzt mein Lager in der Zwischenzeit aufgebaut habe jetzt da meine Flasche muss sagen ja, das mit dem Trageriemen funktioniert gar nicht so schlecht ähm, ich habe es jetzt mal mit der ähm, leeren Flasche probiert und es war eigentlich ganz okay insgesamt hat es nicht übermäßig geklappert oder so war, war echt in Ordnung und ich werde jetzt mal ich habe da wie gesagt, guten Liter Wasser mit. Das werde ich da jetzt mal einfüllen. Ähm, werden wir mal schauen, wie es geschmacklich ausschaut. Natürlich im ersten Schritt einmal ein bisschen auswaschen. Und ja, werden wir mal schauen, ob sie tauglich ist zum Trinken oder nicht. Gut, dann fangen wir mal an. Abgeschraubt. Das ist so ein, ähm, das sogenannte Squeeze System von äh, Soja, vom Wasserfilter. Und das ist ganz praktisch, weil das sehr leicht ist und sich eben schön zusammenlegen lässt. Deswegen habe ich das heute mit. Ja, dann werden wir jetzt einfach da mal einfüllen. Also das geht mit der großen Öffnung echt super easy. Geht auch nichts daneben. Ja, ich muss sagen, cool. So, dann werden wir da im ersten Schritt mal ein bisschen den Deckel noch auswaschen. Die ganzen Dichtungen, das alles ein bisschen spülen. Dann noch fertig auffüllen? Ja, wunderbar. Ja, so, sie ist jetzt komplett voll. wieder drauf, so. dann werden wir mal schauen, ob das soweit dicht ist, wenn man das Wasser, was da vorher daneben geronnen ist, beim Aufsetzen vom Verschluss wegwischen. Ich weiß nicht, ob das noch im Deckel ist. geschmacklich ist das ist das wasser, wasser nach wie vor neutral also da tut sich nichts Ist gut ja ich werde dann mit der fast vollen flasche die werde ich mir nachher wieder umhängen so mit dem hergehen dann nochmal schauen, wie sich das dann bewährt, mit dem Schulterriemen auch, ob das irgendwie zieht, ob sie gut hängt, ob sie irgendwie zum, zum Wappkling anfängt durch das doch relativ hohe Gewicht, was sie jetzt dann hat. Ja, mal schauen, wie sich das bewähren wird.